Ja, die äh, Errichter dieses äh, Denkmals sollten sich bewusst sein, in welche Tradition äh, sie sich stellen, denn mit Lenin äh, beginnt die Gewaltdurchsetzung äh, des Kommunismus und äh, es ist bezeichnend äh, gewissermaßen, dass die Aufsteller äh, eben diese antidemokratische und die antiemanzipatorische, Kraft, die mit Lenin einsetzt, offenbar als ihr Vorbild nehmen.